Ja, nein oder überspringen. Elon Musk zeigt uns, dass er ein großer Verfechter der Meinungsfreiheit und ein Freund der Freiheit ist, indem er die Twitter-Konten wieder freigibt. Äh, darauf kann ich keine kurze Antwort geben. Ich kann nur sagen, dass Elon Musk eine lange, lange Geschichte der Täuschung in seiner Geschäftskarriere hat einschließlich der Behauptung, er sei der Mitbegründer von Tesla, obwohl er es nicht ist. Und er steht Unternehmen vor, die in Bezug auf das, was sie tun, sehr, sehr zentral für diese globale Sektenagenda zur Kontrolle über die Menschheit sind. Dazu gehört SpaceX, das Satelliten in niedrige Umlaufbahnen bringt, um 5G, 6G, 7G kommt noch, auf die Erde zu projizieren, um jeden Zentimeter der Erde in einer Cloud zu erfassen, wie man es im Silicon Valley nennt. Und die Idee, und darüber wird schon lange gesprochen, ist, dass die Menschen mit der Cloud verbunden werden. Und die Tatsache, dass diese Fake-Impfstoffe mit einer selbst reproduzierenden Nanotechnologie versehen, sind, ist Teil dieser Verbindung. Daher sind diese Satelliten in niedriger Umlaufbahn für diese Agenda unerlässlich. Und Elon Musk und SpaceX sind die Vorreiter dieser Entwicklung. Sie haben die Genehmigung für Zehntausende von Satelliten erhalten, sodass sich die astronomische Gesellschaft schon am ersten Tag darüber beschwerte, dass der Nachthimmel durch diese Dinger, wie heißen sie noch, Starlink, glaube ich, Heißen Sie, verändert wird. Ich habe sie vorbeifliegen sehen. Ja, aber sie haben die Genehmigung für Zehntausende und das ist nur der Anfang. Das ist also eine massive Sektenagenda und daran hat er einen großen Anteil. Die Elektrofahrzeuge oder autonomen Fahrzeuge, die Tesla natürlich vorantreibt und für die er wirbt, auch wenn andere Unternehmen das tun, ist er der Frontmann, der diese ganze Sache vorantreibt, weil er ständig in den Medien damit auftritt. Das ist also eine Sektenagenda. Und er sagte, dass die Verbindung von künstlicher Intelligenz mit dem menschlichen Gehirn das Ende der Menschheit bedeuten könnte und gründete dann ein Unternehmen namens Neuralink, das genau das tut. Er hat angekündigt, dass sie bald mit Versuchen am Menschen beginnen werden. Das behauptet er, obwohl alles, was er sagt, in der Tat sehr fragwürdig ist. Und dann, und das ist eine andere Art, die Sache zu betrachten, Twitter, wie auch Google und YouTube und Facebook wird in Bezug auf das, was die Leute auf diesen Plattformen sagen dürfen, kontrolliert und lässt sich selbst kontrollieren. Und so will die Sekte wir haben bereits darüber gesprochen. Die Kontrolle über die Informationen will die Kontrolle über das Narrativ. Und sie will verhindern, dass die Menschen eine andere Ansicht haben. Diese sogenannten Twitter-Dateien, deren Veröffentlichung Musk anscheinend überwacht hat, bestätigt, dass das, was wir den Tiefen Staat nennen, das heißt die Sekte, von der der Tiefe Staat nur ein Ausdruck ist, genau das hatte, was sie wollte. Sie hatte die Kontrolle darüber, was auf Twitter erschien und was nicht. Es stellt sich also die Frage, warum sollte Twitter das, wie gesagt, von dieser Sekte kontrolliert wird, Plötzlich beschließen die Kontrolle über Twitter, die sie bereits hatte, an einen Absolutisten der Redefreiheit abzugeben. Warum sollten sie das tun? Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Verfechter der freien Meinungsäußerung, der übrigens eine Reihe von Unternehmen anführt, die die Sektenagenda vorantreiben. Und die Welt, in die wir geführt werden sollen, dieser große Reset, wird eine Technokratie genannt. Und Musk, Großvater in Kanada, war einer der führenden Köpfe der technokratischen Bewegung der 1930er Jahre. Und Elon Musk ist laut Wirtschaftsforum einer der Absolventen des Global Young Leaders Program die Trudeau hervorgebracht hat, die Macron hervorgebracht hat, die Arden in Neuseeland und Newsom in Kalifornien hervorgebracht hat, und so weiter. Wenn ich mir das alles so anschaue, dann macht es keinen Sinn, dass Twitter, das bereits dort ist, wo die Sekte es haben wollte, an einen Absolutisten der freien Meinungsäußerung übergeben wird was ich den Leuten also sagen würde, sage ich immer wieder, beurteilen Sie nicht die Situation nach dem, was in diesem Moment passiert. Lasst die Sache ihren Lauf nehmen und wartet ab, wohin sie führt. Und ich bin absolut überzeugt, ich habe angesichts dieses Hintergrunds keinerlei Zweifel daran, dass die Sache letztendlich nicht so ausgehen wird, wie es jetzt den Anschein hat.